Hey Leute, Sonntagabend, 8. Januar, 23.14 Uhr zeigt die Uhr und das heißt, das große Rocket-Jahresfinale ist gerade über die Bühne gegangen. Ich, Mippenmang, dabei und ich stehe noch so ein bisschen unter Strom. Adrenalin pocht hier noch heiß durch meine Adern, denn... Ich habe es aufgenommen, aber nicht live gestreamt. Das wäre der Sache sicher auch nicht so zuträglich und angemessen gewesen. Aber es ist eben doch ein großes, interessantes Turnier mit einem krass hohen Preisgeld. Und das kitzelt dann eben schon ein bisschen. Hinzu kommt ja noch die Tatsache, anders als in den letzten Jahren, habe ich jetzt inzwischen immer mehr Streaming-Konkurrenz. Und da hast du dann natürlich auch den Anspruch, dich nicht unbedingt zu blamieren, möglichst ein gutes Turnier hier auch zu spielen. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie mir das gelungen ist. Ich zeige euch gleich die erste Serie habt ihr morgen schon was zu gucken ja das geht gleich mit einer interessanten karte los guckt euch das mal an in hinterhand ähm, und da sagt mittelhand 18 und wir stehen und haben eine erste entscheidung zu treffen das handspiel kannst du natürlich überlegen aber mit zehn eigenen augen in der abgabe mit ein bisschen pech wo noch eine gegenreizung ist kannst du den schon fast über die drei fehlkarten äh, stiche verlieren ähm, Gut, das müsste sehr unglücklich sein, aber natürlich musst du auch immer irgendwie noch den 15-Augen-Trumpfstich hier einplanen. Du kannst das Ding natürlich auch aufnehmen dann, aber da musst du wirklich... Ähm, ja, also im ersten Spiel, ich wollte das nicht tun. Und jetzt guckt euch das mal an. Ich schneide hier gar nichts. Spieler 3, Mittland, der ist jetzt erstmal im Tank und ich glaube, der ist im Tank, weil er auch wirklich nicht besonders gut gefunden hat. Und ja, also... Auch wenn ich mir jetzt so anschaue, ich glaube, dieses, diese genau diese Karte hatte ich noch noch nie in meinem Skat-Leben. Jetzt muss ich hier diese Entscheidung treffen. Ich sag mal, wenn die Pik-Dame irgendwie eine Lusche ist, dann bist du ein Stück eher vielleicht auch schon wieder beim Handspiel. Oder die Herzdame wenigstens, aber ich weiß es nicht. Ich wollte es jetzt im ersten Spiel nicht gleich draufsetzen und nach langer Überlegung tauft Spieler 3 einen Null. So, für mich natürlich, oh, guck mal, auch schon interessant, dass er auf die Kreuz 8 damit mit der 10 raus, raufläuft. Kann natürlich sein, dass er, äh, oh, ich glaube, das Thema hat sich, hat sich schon erledigt. Was lag im Skat? Kreuz 7 und Pik 9. Also das wäre nicht so besonders äh, erfrischend, erfreulich für mich gewesen. Ähm, aber so oder so, mit oder ohne Skat, ich denke, eine vertretbare Entscheidung. Hier sage ich jetzt 18. Auch natürlich mit dem halben Null-Ansatz, eher den Null als den Karo. Ich bekomme es für 18. Ja, Pik-Bube, Pik-Ass ähm, ist also nicht der Null geworden, sondern jetzt wird es der einfache Karo. Der kann auch, wenn Pik und Trumpf zu dritt steht, kann der natürlich auch kippen. Aber erstmal haben wir bei 18 einen 7-Trümpfer mit dem Ass zu dritt. Also gehen wir einigermaßen optimistisch in die Nummer rein. Ist kein Pik auf den Tisch kommt, es sicher auch erstmal gut. Ja, und jetzt kann man auch natürlich mal Buben spielen oder so. Gegen blank stehendes Trumpf Ass wäre das die richtige Karte. Aber hier, herz bube fällt gegen einen blank stehenden Buben ist natürlich die Lusche besser. Also ich habe mich hier entschlossen, erstmal nichts an eigenen Augen abzugeben. So gesehen haben die anderen 13. Ja, und ich glaube, ich muss wohl hier den Buben spielen, weil das Spiel noch nicht unverlierbar ist mit der Lusche. Wenn ich jetzt Trumpf-Lusche spiele, wirklich auf Trumpf 2-2 haben sie erst 15. Dann ist Schneider natürlich wahrscheinlicher. Jetzt haben sie schon 17. Aber wenn Herr Pik 10 König in einer Hand steht, dann ist Schneider natürlich immer noch möglich. Guck mal, 0 Augen. Gut, da kann man auch einmal abtragen, auch wenn es natürlich üblicherweise nicht hilft. Aber auf null Augen haben wir wirklich nichts liegen lassen. Jetzt einmal so ein dusseliger Bluff, der sehr wahrscheinlich nichts bringt. Und jetzt ähm, einmal Pik von unten und gucken. Tatsächlich 90. Na siehst du. So, gesehen, jetzt gar nicht so schlecht gestartet. Eins weggelassen, 40 bekommen. Jetzt gut bei 18 äh, rangekommen und gut gefunden. Dann den Schneider sogar noch. So, das sind vielleicht schon die beiden Spiele, die du am Anfang mal brauchst, um so im Turnier erstmal anzukommen, um erstmal so ein bisschen die Nervosität hier abzuschütteln. Es wird also wie üblich, wie immer, Skat gespielt. Die Karten werden ganz normal verteilt. Oh, hier natürlich Spieler 2. Äh, Glück gehabt, habe ich es gut für ihn getroffen, entweder die 10 zu zweit, wenn nicht zu dritt, ihm gleich hochgespielt, okay, ist vertretbar, aber ich, ich greife in irgendeine Farbe rein, man wühlt so ein bisschen in den Farben rum, ja, es sieht wie ein 5-Trümpfer aus hier irgendwie, ne? aber ich habe halt auch noch die Trumpflusche, wo soll ich mit dem Herz Ass hin, sonst kann er da sein, ein Kreuz noch billig abschmeißen, also rauf, er hat den Kreuzbuben. da kommt der letzte Pick, der siebte und dann hat er noch ein Kreuz, sind wir halt rausgekommen. Ich glaube, der stand natürlich so artig, den wird er wahrscheinlich selbst dann gewinnen, wenn er da die Zehn nicht freigestellt bekommt, freigespielt bekommt. Jetzt hat er ja über 80. So, das ist natürlich hier nichts. Die Fünf-Bilder-Challenge, da wäre ich vorne mit dabei, aber ansonsten ähm, bedecke ich mich hier. Vorhand krank, 24er Reizung vom Partner. Nein, da verbietet sich, glaube ich, Kreuz König. Ähm, Karo 8 ist hier glaube ich etwas besser ja wahrscheinlich äh, so richtig relevant hat das vermutlich ohnehin nicht Ne, das denkst du dir gleich wo du Pik Bube liest ist, siehst du ja nicht dass zwei Buben dagegen stehen also drei Bauern hat er drei Pik gucken wir mal da auf die Abwürfe die sagen mir jetzt auch noch nicht besonders viel Theoretisch, wenn er jetzt irgendwie auf Herz 8, 9, 10 tatsächlich steht oder so und noch eine andere fehl und den irgendwie mal losgemacht hat. Nee, aber er hat die Herz 10 nicht. Ja, dann geht es jetzt hier wohl nur um Schneider frei. Wahrscheinlich hat er jetzt noch einen Drilling. ein Karo. Ja, da kommt es auch schon. Da kommt's, wird's, zeigt es sich auch schon. Karo, König, Lusche noch gerang einfach gewonnen für Spieler 2. So, das sieht doch gut aus. Ass 10, Ass 10, Ass Kreuz Bube. Den müssen wir reizen, aber diese Gegenreizung ist natürlich wirklich unangenehm. Denn was soll Spieler 2 in Hinterhand haben? Er hat auch nicht den 0. Jetzt die 27. Ja, er hat die 27. Das kann natürlich übel für uns sein. Aber ein Handspiel mögen wir auch nicht machen. Hep? Nicht gut. Nicht gut, Karolusche. Und der Herzkönig. Ja, irgendwie zwei volle drücken oder doch nur ein Herz vollen und eine Karolusche. Es gibt hier so ein paar Varianten. Es gibt haufenweise Drohungen in dem Blatt. Ich meine, ich glaube, man muss das reizen. So ist es nicht. Aber wenn der hinten wirklich zwei Bauern und vielleicht, keine Ahnung, sogar fünf Karos oder so stehen hat, dann wird das aber ein ganz heißer Ritt. Dann müssen wir also idealerweise mit den drei vollen in der Beikarte, gut, wenn das läuft. ne? Pik Dame kriegen wir als Pflichtbild. 21, 32, 35, 46. 50 Kreuz Bube, wenn die Bauern dann nicht zu dritt stehen, wo ich irgendwie bei dieser Reizung noch nicht von ausgekommen wäre, so auf 62. Aber es kann natürlich auch sein, Karo geht los und dann trägt Spieler 3 vorne schon irgendwelche, äh, ein Zwilling Herz oder was ab und sticht dann da, ne, Herz zurück und genauso kommt es. Also ich entscheide mich jetzt hier, die Kreuz 10 mitzudrücken, wie ihr gesehen habt. Ich finde, ist eine enge Kiste. Ähm, aber irgendwie die 27 kann ja auch zusätzlich zum Karo auch immer noch so ein bisschen mal über den Kreuz rüber gehoben haben also aus dem grund habe ich jetzt hier statt herz 10 mich für kreuz 10 entschieden so jetzt gucken wir was passiert das sieht doch schon mal richtig gut aus denn karo 10 wird ja wohl bei spieler 3 sein also mit anderen worten spieler 2 hat nur zwei karos und vor allen dingen jetzt muss er ja die farbe wechseln und das könnte auch bestätigen dass er eigentlich gar nicht so richtig den karo gereizt hat sondern mehr so über den kreuz rüber Also wir nehmen natürlich sofort raus 21, 32, 35 noch. Kurz gerechnet, ne? Wenn ich jetzt den Buben ziehe und der hat drei Bauern und danach äh, nur Herz 10 und Kreuz Ass mit jeweils Luschen. Dann bin ich bei 60, aber ich glaube nicht, dass der drei Bauern hat. Und im Übrigen kann ich zu, dann zur Not ja immer noch Herz 10 noch einen Herz König Zwischenzug machen. Also Kreuz Bube, da sind die beiden Bauern gekommen. Läuft jetzt Herz. Herz läuft. Läuft jetzt Kreuz. Sack ist zu. Ganz schön geschwitzt, aber am Ende war alles gut. Herz-Dame bedient er sogar auch noch. Also äh, ich habe es mir hinterher natürlich mal angeschaut. Er, die 27 waren schon ausgesprochen zweifelhaft. Er hat tatsächlich nur den einen Kreuz da gehabt. Und ansonsten Pik-10, König-Dame, Karo äh, Karoas-König, Herz-Lusche-Dame und die beiden roten Bauern. Also wenn er das Spiel bekommt, äh, da wird er glaube ich auch mit, mit großem Vorsprung äh, zweiter Sieger in dem Spiel. So für mich, ich soll mich nicht ärgern, ich habe ein schönes Spiel gemacht, jetzt wieder ein sehr schöner Ansatz, aber auch wirklich keine gute Findung, eher so minimal. Ähm, ja, also wenn es um, weiß ich nicht, wenn es um nicht viel geht, du kannst natürlich auch mal 20 Augen drücken, Karo 10, Kreuz 10 und den Gang losmachen, nach dem Motto, muss nur der, der die beiden Bauern hat, vielleicht einfach einen Rollmops haben und einen Herz Ass 10 bedienen, ne? So, ne, 20, 26, dann in Herz 24 und Pik Ass 61. Kannst du auch so rechnen, aber manchmal sticht der ja dann doch irgendwie die Herz 10. Also das ist natürlich schon ein heißes Eisen auch. Deswegen habe ich mir gedacht, der Kreuz, äh, vier Trümpfer der gefällt mir doch ein bisschen besser. Da kann ich auch 20 drücken. Hab die Kreuz 10 nach oben. Hab von Anfang an vor, gar nicht erst mit Trumpf loszulegen und diese Kreuz 10 zu gefährden. Die Asse müssen sowieso laufen. Sehr schön, dass ich Herz Dame bekomme. Nicht nur wegen den drei Augen, weil ich, sondern ich weiß auch, Spieler 2 hat halt jetzt kein Herz mehr. Dem kann ich später mit dem Herzkönig noch Druck machen. Bei dem vermute ich natürlich im Zweifel. Eher ein paar mehr Trümpfe und jetzt hat es auch wunderbar geklappt, obwohl schon die ganzen Herz bekannt sind, hat irgendeiner da das Karo Ass noch nicht rausgenommen. Immer noch eine Karte, die wir irgendwann im Spiel ähm, versuchen können anzuhalten, festzunageln. So, 34, aber jetzt hier einfach nur, äh, nur das Ass mit zwei Luschen mitnehmen, habe ich dann doch keine Lust. Guckt mal an. Ähm, so bin ich bei 52, habe zwei Bilder bekommen. Das sieht man ja auch so ein bisschen, so wie es bisher lief, wie die Karten stehen. Alles steht glatt, dann steht jetzt auch nicht Peak plötzlich 4-1. Ne? Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. So, da ist der Bauer raus. Der Bauer gefällt mir gut. Damit ähm, kommen sie jetzt an meine Trumpf 10 nicht ran. Ne? Hätte ja immer noch sein können, der sticht klein und setzt mir dann erstmal Herz und Karo Bauer vor, weil er irgendwie 5 oder sogar 6 dagegen hat. Und dann ist mein, äh, meine Trumpf 10 hinüber. Aber wo der Bauer weg ist, ist hier wirklich alles... Sieht das hier alles sehr gut aus, ne? Trumpf 10 reicht mir jetzt schon. Zack, machen wir einfach den Sack zu. Ja, und jetzt, ich hätte den ja hier sogar noch mit der Dame stehen können. Hätte noch fünf Augen sogar mehr machen können. Sack war ja schon zu, aber irgendwie einfach dann noch das Karo Ass wie geplant mit dem alten, festgehalten. Und so weit, so gut. So, da kommen wir natürlich keine 18 über die Lippen. Es geht ja hier über 5 mal 24 Spiele, also das ist schon nicht die Langstrecke, aber so in Richtung Mittelstrecke. Ne? Also da wird man solche Spiele natürlich nicht äh, reizen. Die wird man wahrscheinlich nie reizen, außer vielleicht im, auf einer ganz kurzen Distanz, wie in einer Rocket Quali. So, kreuzer ich ein paar dagegen, aber ja, sehr wahrscheinlich, wo die... Bauern kam, wird er ja hier keine Probleme mehr haben. Wir sind raus, das ist schon mal gut. Ja, was ich da so reinlege, ist gar nicht mehr so wichtig. Guck mal, hat ordentlich gedrückt. Ich glaube, 20 Augen gewinnt den Gang mit 2. Im letzten Jahr habe ich mir irgendwann in der, ich glaube, in der zweiten oder dritten Serie schon, nachdem ich das Gefühl hatte, ich, ich stand nicht gut, hatte ich, glaube ich, 45 gehalten und rang ohne Vieren verloren, wo ich nur drei Asse hatte. Das war irgendwie eine Nummer, die will ich mir dieses Jahr also definitiv nicht gönnen. Einfach ein bisschen den Ball flacher halten. Flacher? <lacht> Vielleicht auch nicht immer richtig flach. Das kannst du beim Skat ja gar nicht. Ähm, ohne Risiko kannst du auch nichts gewinnen. Aber zumindest nicht so dieses komplett übertriebene Risiko. Ich hatte mir hier vorgenommen, ähm, einen besseren Auftritt hinzulegen und dann möglicherweise auch dadurch hoffentlich äh, mit ein bisschen Karte belohnt zu werden, dass sich das dann auch rentiert. Aber gucken wir uns die Geschichte einfach mal an, wie es weitergeht. So. Ja. Wo ich schon Kreuz Ass 10 gesehen habe, er hat nur zwei Peak einfach raus. Wahrscheinlich hat er Peak 10 gedrückt. So war es auch. Also da hatten wir natürlich Gar keine Chance. So, Spieler 3 bestellt mal einmal gute Karten. 0 zu 1 ist natürlich wirklich kein Traumstart. Einmal im ersten Spiel in Mittelland 18 gekrächzt, zwei Luschen gefunden. Ah, aber vielleicht hat er die guten Karten für mich bestellt. Guck mal, eine zu drücken zum null ist das nicht fein? Aber ich glaube, wir werden nicht reinschauen. Das ist der erste Ganghand des Abends ins Spiel 9, also für mich. Und man muss doch mal ganz kurz durchrechnen, ne? Äh, ganz kurz. Also es kann ja theoretisch sein, dass hier fünf Kreuz in einer Hand sitzen und da zwei Asse geladen werden, dann hätten sie schon 43. Wenn dann noch Karo König 10 abgestochen wird, dann hätten sie 59. Aber ich konnte mir das, weil sie eben nur auf 59 kommen können, im Worst Case, der überhaupt nicht anzunehmen war, konnte ich mir das erlauben, auf im Schneidersinne auf den Bubenzug erstmal zu verzichten. So, jetzt würde ich sagen, lieg ich, äh, richtig, bin ich richtig gut dabei. Sehr schöner Auftakt hier ins Turnier. Vier dagegen mit beiden Trumpfvollen, sonst kein Voller. Eine Reizung von meinem Partner. Also da haben wir sehr viel Hoffnung, muss ich sagen. Der sticht auch gleich ins Karo hinein. Blanker, Pik, Bube, wobei mein Partner 6 also. Extra die 9 im ersten gelegt, äh, damit ich, falls er jetzt hier irgendwie mal abwirft, dann jetzt noch mit der 7 unterbleiben kann, genau für den Stich, aber er sticht wieder. So, und er zieht Trumpf, das heißt, jetzt ist klar, ähm, wir haben 13, 13, 34 und das ist der 6 Er hat zweimal in Karo reingestochen, also hat irgendwie eine stehende Beikarte vermutlich, ne, wo er nicht allzu viel abzuwerfen hat. Also pff, ist zu befürchten, die Beikarte ist ein bisschen stärker, Drilling Herz, blanker Kreuz möglich, äh, dann wäre es wahrscheinlich Kreuz Ass. Äh, verschiedene Varianten möglich, ähm, womit machst du jetzt am, am, am wenigsten kaputt? Ähm, tja, sagt ihr es mir. Herz Dame vielleicht, ne? Ich habe mich jetzt irgendwie hier für Kreuz 9 entschieden. Und in dem Moment, wo ich Kreuz Ass sehe, denke ich noch, hm, das ist wahrscheinlich in Ordnung. Ähm, na, jetzt warte ich einfach auf Kreuz 10. Dann sind wir äh, auch zu Hause. Und wir haben 45 liegen, Kreuz 10 mit der Dame. Und dann kommt hier der Kreuz König. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, Daniel, du hast es verkackt. Genau so ist es. Ähm, es war die seltene Konstellation, dass er äh, einen Viererzucht dabei hat, 10könig, Doppellusche, wo er die 10 unten hat. Und das Herz Ass blank. Und ähm, ja, jetzt kommen wir halt nur noch auf 59 bei 45 liegen. Ich muss aber auch sagen, Spieler 2, der ja noch die Herz 10 auch wirklich zu dritt hat, ne? Ähm, das ist, der muss, glaube ich, wirklich, wenn er ganz präzise mitdenkt und mitzählt, muss er einfach da mit der Kreuz Dame laufen. Entweder jetzt bei 45 liegen, dass er das, das hatten wir noch nicht zu dem Zeitpunkt, ne? Ähm, aber dass er das Kreuz Ass für meinen Stich behält, falls er wirklich nur, nur Herz dabei hat. Oder eben genau für diese Konstellation, ne? dass der jetzt ein blanken Kreuz hat und zweimal hintereinander in, in Karo Dame und in Karo Lusche reingestochen hat, das konnte es eigentlich nicht geben. Und ja, so gesehen, ähm, wie gesagt, ihr seht ja hier, er hätte auch noch Karo 10 zum Vorsetzen gehabt. Ähm, also ein Problem in der Übergabe bekommen wir dann auch nicht, wenn der den Kreuz König dann nimmt, danach das Herz Ass spielt und mich dann in den Trumpf wieder reinsetzt. Er kann dann immer noch... Ähm, hat dann immer noch zwei volle, kann also auch mit der Herz-10 danach noch wieder ran. Also da, ja, ich habe ihn nicht gut getroffen. Ich war nicht zufrieden hier. Ich glaube, ich muss wirklich Herz öffnen. Das war der erste, den ich mir so ein bisschen hier ankreide. So, beim Grand Hunt mit zwei, nach zwei Stichen sind die Bauern raus. Ja, Piglusch war jetzt, es ist nicht immer eine Gegenfarbanzeige. Zum, auf dem auf Kreuzbuben Buben zum Beispiel äh, bringt ja üblicherweise auch die Gegenfarbanzeige überhaupt nichts, weil du ja selten eigentlich die Situation hast, dass dann äh, der Bube weitergespielt wird, wenn der Spieler ein Tempoproblem hat, dann kommt, kommen die ein, zwei langen und starken Farben. Ne? Deswegen auf dem Stich, die Gegenfarbanzeige bringt gar nichts. Jetzt sind wir kurz vor Schneider frei. Ich halte hier meine Dame fest und damit kommen wir dann auch raus. So, jetzt mal ehrlich. Auf 20. sechs Trumpfen Ass in Vorhand, ein Trumpf vollen und dennoch, ich glaube, ich muss hier auf 20 raus und ich stehe hier wirklich noch, ich stehe hier wirklich noch unter dem Einfluss, unter die, dass ich mir die Streams von Martin angeguckt habe, die letzten äh, Tage mit seinen kompletten Streams und der hat, das Ding, der hat das Ding immer 27 rausgenommen. 27 nehme ich noch raus, hätte er jetzt gesagt. Und dann dachte ich auch, na komm, ich nehme auch mal die 27 raus. Ähm ja, aber ich krieg es. So, Karo 10 gefunden. Das waren schon die guten Nachrichten. Also wir drücken ihn uns hier sauber. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt auch natürlich sogar mit der blanken 10 spiele. Aber er ist da noch eine Nuance zu gut, um das auf alles auf eine Karte zu setzen. 27er Reizung kann ja auch ähm, heißen, dass alles gut steht, aber, aber Herzbube sieht nicht gut aus und Pikbube sieht noch weniger gut aus, denn Spieler 3 hat offensichtlich 4 Trumpf dagegen, äh, lässt jetzt im Zweifel hier schon die Trumpf Dame so ein bisschen stehen, ähm, um sich in diesen Stich da reinzudrängeln. So, warum tut er denn das? Ich meine, vielleicht ist es eine Chance für mich. 4, 25, ja, aber damit sieht es dann schon wieder nicht mehr gut aus. Er hat sich da reingedrängelt, sehr wahrscheinlich, um sein blankes Pik Ass zu ziehen. Und obwohl da jetzt die 21 fallen, ist das keine, sind das nicht die besten Nachrichten. Denn Karo 7 sieht dann irgendwie doch nicht so aus, als ob er jetzt plötzlich unter seinem Ass spielt. Erst das Pik Ass raus und jetzt plötzlich unterm Ass. Das sieht nicht so gut aus. Ich überlege hier kurz, ob ich mit der Trumpf 8 steche, um danach Karo Bauer und Herz König so danach wieder mit der 9 stechen, damit ich diese Trumpf, diesen Trumpf darm Stich mache. Ne? Aber es ist ja klar bei 27, der wird noch ein paar Karos haben. Also wahrscheinlich ist das Spiel nicht zu gewinnen. Ähm, Karo Ass wirklich hinten ist, ist der letzte volle, der noch fehlt. Äh, außer dem Trumpfass, jetzt ist die Kreuz 10. Ähm, und dafür steht wahrscheinlich noch Pik Damenstich bei unserem Partner. Also sehr wahrscheinlich ist das Spiel einfach nicht zu verteidigen. Ich steche dann ein, ähm, ja, ziehe das äh, Trumpfas äh, das, das Kreuz Ass einmal blank raus. Den, also auf Tempo haben wir hier schon nicht mehr gespielt. Vielleicht macht Spieler 3 noch irgendeinen Quatsch, dass ich Trumpfass äh, am Ende bekomme. Kann, ist auch schwer vorstellbar, aber wie auch immer eingespielt werden, wollen wir hier auch nicht mehr. So, jetzt mal gucken. Sitzt er vielleicht doch noch 2-2? Nein, er sitzt nicht 2-2. Gut, spiele ich jetzt äh, Pik raus, kann Spieler 3 noch einen vollen laden. Äh, die Trumpfstil verliere ich sowieso, also gehen wir jetzt, wenn überhaupt noch, dass wir Kreuz 10 von Spieler 3 bekommen. Aber es wird wohl einfach nicht reichen. Ne? Das ist Es ist auch dann einfach zu wehrlos gegen vier Trumpf das Ding. Ähm, und Kreuz 10 auch noch bei Spieler 2. Guckt euch das an. Kreuz 10 auch noch da, also ein Griff ins Klo. Ein bisschen mit Ansage. Ich war wirklich noch so ein bisschen muss man auch sagen, das ist dann vielleicht wirklich noch der Folgefehler, dass ich so ein bisschen mit mir gehadert habe und aber vielleicht auch noch mit dem Mitspieler aus diesen Spiel zwei Partien vorher, wo wir das Gegenspiel haben liegen lassen. Ähm ja, und dann bist du halt so ein bisschen anfällig für so eine Nummer. Da geht es halt hin. Ich mache jetzt ich nehme den Stich noch mit mit der Trumpfdame, aber sie sind irgendwo bei, bei deutlich über 60. Ähm. Klingen. So schnell kann aus einer Serie, die sehr gut anlief, auch äh, psychologisch natürlich, wie die Stimmung dann ist, ne kann, kann sich das sehr schnell drehen. Und im Endeffekt, so, jetzt komme ich ja auch bei 18 nicht ran, auch ärgerlich. Jetzt muss man aufpassen, dass man da jetzt nicht weiter reizt. Dann kriegst du es wahrscheinlich und dann noch einen Doppelschlag setzt. Also ich verkneife mir das hier. Ist mir auch nicht so leicht gefallen. Natürlich kann man da auch äh, sehr gut noch irgendwie reinfinden. Das Herz gespielt wird auch einigermaßen klar. So, zwei. Oh, die Pik 8 kam schnell auf 12. Jetzt mal kurz überlegen, ob wir auf diesen Pik Königstich gehen wollen. Wie viel Trümpfer ist denn das überhaupt? Karo Ass vielleicht? Noch. Also, aber dann, ich habe mich letztlich entschieden, nee, dieser, diese Trumpflusche von meinem Partner, die scheint mir anzudeuten, dass der wohl noch irgendwie zwei Trumpfstiche in der Hand hat. Und ich denke, ich ziehe jetzt mal einfach das Pik Ass. Das 33. Und jetzt guckt euch das mal an. 44, 46. Und mein Partner muss doch noch den Pik Boom haben. Es ist der 7-Trümpfer. 7-Trümpfer. Mit dem Karo Aster noch an der Seite. Einzige Begründung, warum der Pik König sogar gedrückt ist. Und wir haben 60. Wir haben 60. Und guck, er verliert einen 7-Trümpfer in Vorhand mit beiden Trumpfvollen, dem blanken Karo Ass und Pik 7, 9 an der Seite. Also auch richtig bitter und schön gemacht von meinem Partner, beziehungsweise im Nachgang. Äh, die einzige Chance, die er vielleicht jetzt gehabt hätte, wenn er aus seinem Trumpf 7, 9, Dame, König, 10, As, Karo, Bauer mit dem Karo, Bauern startet, weil dann vielleicht mein Partner aus der Trumpf 8 und den Mittelbauern den Herz Buben legt, dann hätte er das Ding gewonnen. So nach Trumpf 9 Aufschlag äh, gelesen, gelegt auf 60. Ähm, was drin lag, weiß ich gar nicht, ob ich es geguckt habe. Habe ich es geguckt? Nee, habe ich nicht geguckt. Ähm, ja, eine bittere Pille. In dem Fall dann Pik Ass 10 Gülden getroffen. So, also nachdem das so ein bisschen in die Unwucht gekommen ist, nach der ersten Unzufriedenheit mit dem eigenen Spiel, dann ähm, den einen gereizt, jetzt natürlich wieder runterkommen, durchatmen, abhaken, kann es nicht mehr ändern, kann man sich hinterher. Immer noch äh, durch den Kopf gehen lassen, kann man sich später noch in der Manöverkritik selber für kritisieren. Jetzt müssen wir hier einfach weiterspielen. So, Trumpf Ass blank, 6 Trümpfe offensichtlich, Kreuz Dame von meinem Partner. Kann natürlich sein, dass äh, da jetzt wirklich mal Kreuz 10 irgendwie steht zu dritt. Blankes Ass, Kreuz 10 dritt, 6 Trumpf. Also ein bisschen ungewöhnlich, dass er den wirklich von oben zieht, aber ah, Herz Ass hat er auch noch. Das heißt wahrscheinlich, dass er Kreuz 10 nicht bestellt haben kann. Und Pik Dame ist der Moment, wo es heißt, Ambition begraben, Pik 10 dann offensichtlich auch noch. Ähm, von daher ja, können wir hier nichts gewinnen. Ich kann es jetzt fast beliebig fortsetzen. Ich wollte jetzt hier einmal auf, der, auf dem Herzstich rüberspielen, glaube ich. Ähm, um danach vielleicht die Pik 10 damit noch zu stechen. Kreuz 10 scheint auch noch gedrückt zu sein. Aber es geht dann halt nur schneiderfrei. Theoretisch muss jetzt sowieso, äh, auf, egal auf welche Karte, erstmal Kreuz Ass im Siegssinne. Also egal auf welche Karte, natürlich nur nicht auf Herz Dame, denn das ist ja der Siebte, den kann er nicht haben. So, dass er hier sticht, zeigt halt auch, hat wirklich noch Pik 10 in der Hand. Kreuz 10 gedrückt, also wirklich Ass 10, Ass König an der Seite und, ähm, und noch äh, voll gedrückt hatten wir keine Chance, auch wenn es erst ein bisschen danach aussah. So, 18 von unserem Partner. Was wird denn jetzt gespielt? Kreuz ist Trumpf, so. Ja, wie schlägt man den auf ohne Trumpf, ne? Ich glaube, auf die Reizung Karo Lusch ist schon in Ordnung, ne? Aha, hat kein Karo mein Partner noch. Karo Ass. Ich glaube, eigentlich, der, der muss schwer werden, oder? Also ein Sechstrümpfer wird er wahrscheinlich auf keinen Fall gewinnen. Das können wir auch schon fast ausschließen aufgrund unserer Beikarte. Also wenn er einen Sechstrümpfer hat, dann muss er so viel Fehl haben, dann werden wir immer gewinnen. Aber wenn es ein Siebentrümpfer ist, so zwei bis drei Trumpfstiche. Den ersten nehme ich, äh, beschwere ich üblicherweise selten. Beim Siebentrümpfer kann man es auch schon machen, aber ich äh, wollte noch einmal... Äh, also ich wollte da noch einmal... Äh, meinem Partner die Chance geben, den, den laufen zu lassen und da ein bisschen mehr Klarheit noch bekommen. So, jetzt geht er auf Fehl. Jetzt habe ich es natürlich auch nicht mehr so richtig leicht. Ähm, daher habe ich es mir wirklich ein bisschen schwer gemacht. Karo Bauer, einfach Herz-Ass reinladen, macht es mir ein bisschen leichter. Äh, Herz König will ich nicht spielen, nachher sticht mein Partner, aber ich will natürlich, dass er Pik jetzt abwirft. Und ehrlicherweise nach diesem null augenstich ähm, nach diesem null augenstich komme ich jetzt eben wirklich auch mal ins Grübeln, weil die Pik 9 von Spieler 3 so schnell kam, dass ich sage, da alles klar, das ist wahrscheinlich wirklich der Siebentrümpfer. Und ähm, ja, dann hat er jetzt vielleicht, hat sogar mein Partner noch das Pik Ass. Ich glaube, mein Partner wäre wirklich gut beraten, wenn er das Pik Ass hat, dass er da eben das Karo Ass reinlegt. Er hat das Pik Ass. Jetzt ist klar, dass es der Siebentrümpfer ist. Ähm. Ja, jetzt haben wir ein klitzekleines Problem. Wenn wir nicht alle drei Trumpfstiche machen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ne? So, jetzt noch Kreuz und Herzbauer bei meinem Partner und da zieht der Herzbauer, was der klare Beweis ist, dass er den Kreuzbuben nicht hat. Und an der Stelle muss ich sagen, also, ich wusste, dass ich nicht mit so richtig zufrieden war mit dieser ersten Serie. Das ging mit diesem einen Gegenspiel los, wo ich die blanke Kreuz Lusche spiel statt dem Herzdrilling. Und dieses hier, wenn ich es jetzt so sehe, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, aber das habe ich wirklich auch nicht gut gespielt. Das habe ich nicht gut getroffen. Auf Karo Bube muss einfach Herz Ass rein, dann wird es viel leichter für uns. Natürlich hat der Spieler 3 jetzt Glück, dass die Herz Lusche bei meinem... Äh, Partner quasi blank stand, dass der wirklich, dass da wirklich nur äh, elf Augen jetzt auf seine blanke Herzlusche gefallen sind. Ähm, auf Pik Dame hat er jetzt 24 abgegeben, da können wir 28 draus machen. Ähm, wenn ich da nicht diese Herzlusche spiele oder wenn mein Partner dann da einfach das ohnehin tote Karo Ass reinknistert. Ähm, ja, und dann eben statt der Trumpflusche da die, den Karo Bauern mitnehmen. Das sind vier Augen und zwei Augen. Also habe ich auch schlecht gespielt. Habe ich wirklich ich war noch nicht so richtig drin. Man sieht da vielleicht dann auch, obwohl ich nicht live gestreamt habe, ein bisschen die Nervosität. Ähm, aber das muss besser werden. Also ich sag mal so, ein, zwei kleine Böckchen hast du wahrscheinlich über 120 Spiele immer drin. Aber da ist natürlich der Anspruch ein bisschen anders. Und also viel mehr davon verzeiht so ein Turnier wahrscheinlich nicht. Denn letztlich, ähm, ja, dir fehlen die 40 Punkte. Und ein Gegner ist quasi dann auch noch im Rennen, den du ein bisschen hättest ausbremsen können. Ähm ja. Nicht gut gezockt an der Stelle. So, Spieler 3 nimmt es dankbar an. Bei dem Gang kommen auch die Bauern. Nochmal ein Spiel zurück. Man muss natürlich sagen, es ist im Prinzip die eine Kleinigkeit. Nachdem ich den ähm, Karo Bauern nicht be beschmiert habe, war es vorbei. Ne? Selbst wenn wir dann in Peak die 28 machen, hätte es auch nur noch für 58 gereicht. Also ähm, ja, an der Stelle an der Stelle eben dadurch, dass wirklich ein Herz auch nur 11 fielen, war schon passiert. Also so gesehen, ich relativiere das vielleicht auch gleich mal wieder. Ja, es war nicht, nicht ordentlich gespielt, es war jetzt auch kein so krasser Fehler. Aber gut, manchmal die Kleinigkeiten sind es ja eben immer beim Skat. Also geht auf meine Kappe. Und damit weiter zu Spiel 17. Ich setze mich jetzt auch mal gerade hin, vielleicht bringt das ja hier was. So, Spieler 2 hat länger überlegt. So fühlte es sich zumindest an. Ich habe eine blanke Karo. Ich habe vier Link Kreuz, Herz Ass 10. Also mach auch zwei Trumpf. macht gut sein, dass hier irgendwas los ist in dem Spiel, dass wir irgendwas gewinnen können. So, Kreuz Ass war das blank. Manchmal ist dann sogar 10 Dame. Oh, und jetzt kommt Herz Lusche raus. Und das ist natürlich. Typisches Zeichen für einen 7-Trümpfer mit Vieren oder 5 oder 8-Trümpfer mit 3 oder 4 sowas in der Art, warum sollte jetzt fehlkommen kommen? Ne? Partner gibt erst die 7, da habe ich einen Moment gedacht, die war blank, dann gibt er die 8 und jetzt ist hier schon Feierabend beim 8-Trümpfer mit 4 einbauern gefunden. hat er hatte natürlich eine einen Riesengräule-Ansatz. Also was er überlegt hat, war dann, ob er den vielleicht doch als Grang macht und hat sich dann für das... Für die sichere Variante entschlossen. So, hier kommt der nächste Peak. Karo Ast dabei. Schade, da ist er weg. Jetzt schon wieder fehl. Das ist ja fast das gleiche. Was ist denn hier los? Vielleicht hat er noch wieder mit 7 Trumpf, wieder mit 4 oder so, vielleicht hat er noch Karo König in der Hand. Und dann auf 32. Nee, Herz, Lusche. Und mein Partner hat auch nicht die 10 wirklich, nochmal ein Peak mit 4 Schneider. Gut. Ähm, er hat diesmal ein Trumpf weniger, ne? <lacht> ein Trumpf weniger, dafür jetzt ein Seitenass. So, bei 18 würden wir ihn einkaufen. Spieler 2 ist wieder am überlegen. Er hält die 18, ja, ich glaube, dann muss ich raus, ne? Das waren auch wirklich so Versuchs 18. Da braucht man auch wirklich eine gute Findung. Karo ist Trumpf. Oh, ho, ho. Fünf dagegen. Herz 8. Den wollen wir noch nicht. Also, es ist der Sechs Sechstrümpfer mit Trumpf Ass, den König, den beiden roten Bauern. Also, Trumpf stehen mache ich nur zwei, wobei ich vielleicht an ein Volles rankomme. Ich kann es sogar erzwingen, aber die Frage ist, was macht dann, ob mein Partner das zulässt. Ich sehe jetzt schon irgendwann den Stich vor mir liegen, Trumpf König und mein Partner muss überlegen. So, Herz, Lusche kam zuerst und jetzt Pik Ass. Ah! Herz Ass ziehen und ihm dann im Zweifel ein Drilling hochspielen. Muss natürlich auch sagen, mein Partner hat keinen Trumpf, das heißt, der wird, der hat die, der hat, äh, der muss nicht Herz kurz haben, ne? Der hat nur Kreuz, Pik und Herz in der Hand. Ne? Aber es flog erst Herz 8 und dann Pik Ass. Ich greife mal ins Kreuz hinein. Neue Farbe erstmal öffnen. Aha. Kreuz da mit Kreuz 10. 28. Und Kreuz zurück. Dann hat er wahrscheinlich doch den Drilling Kreuz. Dann hat er nur noch eine fehl. Ach. Und da ist es passiert. Da ist es passiert. Rausnehmen 44. Wenn er eine Herzlusche hat, kommen wir noch auf 59. Wenn er einen Pik König sogar blank hat, kommen wir auch nur noch auf 59 äh, oder 58, wenn mein Partner noch die Pik 10 hat. Und ärgern. Ich habe es verkackt. Herz Ass muss ich doch ziehen. Aber jetzt muss er auch sagen: Ich habe es mir natürlich hinterher angeguckt. Spieler 3, ähm, wirft halt erst aus der Herz 10 zu viert ab, wirklich. Und dann aus dem Pik erst zu viert. Und Kreuz hat er zwei. Er hatte zwei Vierständer und diese Kreuz 10 bestellt. Kreuz König was ich ja auch noch nicht 100%ig wissen kann, aber ich habe es natürlich noch im Kopf, ähm, hat er nicht. So, ich spiele hier, das finde ich übrigens an der Stelle wieder gut, ich versuche es zu retten. Ne? Wenn Pik 10 noch beim, beim Partner ist, dann ähm, will ich hier den extra Stich haben. Entweder ähm, dass ich einen trumpf Stich bekomme oder den Trumpf vollen und dann kann es mit dem einen Fehlstich in Herz noch reichen. Aber Pik 10 ist gedrückt. Ja, und jetzt habe ich das also hinbekommen. Vielleicht auch wirklich ein Novum in dem Spot, ähm, dass wir es jetzt, dass ich es jetzt geschafft habe, auf Herz nur 15 Augen zu einzusammeln und danach Rest beim Alleinspieler. Und ja, ich Okay, wenn ich Herz-Ass ziehe im zweiten Stich, wird es mega einfach. Ähm, Im dritten Stich besser gesagt. Aber ich denke, auch mein Partner hat mich da nicht optimal geführt. Wahrscheinlich wäre besser, er lässt im ersten Stich aus seinem Pik-Ass-König Dame-Lusche erstmal die Lusche fallen und beschwert dann den zweiten Stich mit der Herz-10. Ähm, da habe ich die eine extra Information dann kommt natürlich von mir auch das Herz Ass, aber ist natürlich auch alles ja, es muss auch man nicht so machen. Das sind auch wieder Nuancen und der Alleinspieler kann dann auch mal das Herz Ass zu dritt haben. Also es ist, es war jetzt irgendwie wieder unglücklich. Ich war natürlich wirklich jetzt in diesem Moment alles andere als zufrieden, weil das war jetzt definitiv wieder super unglücklich. Und tja jetzt bekomme ich äh, immerhin dann mal ein schönes spiel mit 20 im keller aber ich kann davon ab wir können hier nur vom klassischen fehlstart reden so greift da noch etwa jemand mein die karo den karo abstich an nee das ist nicht der fall dann ist ja da sogar schneider drin wo Karo auch noch einer rausfliegt, Jawohl. Herz, irgendjemand, der ja, Spieler 3, das war jetzt vielleicht, wo er den Trumpfstand kennt jetzt ähm, und auch ein Karo rausflog und kein Herz von seinem Partner, war das jetzt auch wirklich sehr optimistisch. So, den Schneider haben wir eingesagt, wenigstens das und jetzt Anschlussspiel, das sieht gut aus, aber warum haben wir denn da jetzt schon wieder eine Reizung? Haben wir eine 30er Reizung im Spiel? Ich meine, zur Not gehe ich auf Grang. Das ist klar. Ich glaube, jetzt muss ich 27. Karo 10 König, im Prinzip zwei passende Karten. Ja, und jetzt, wer spielt den Grang? Jetzt mal ehrlich, überlegt mal, Mittelhand 27 gereizt. Okay, die beiden alten Karo 8, 9 Dame oder sowas oder vielleicht sogar 4 Karos. Aber 27 äh muss der denn jetzt überhaupt ein Kreuz in der Hand haben? Gleich hat er sogar Karo Hand äh, gereizt, irgendwie, was man sich auch schwer vorstellen kann, aber mit Herz Ass, 10, Pik Ass und hat ähm, gar kein Kreuz, weswegen er auch unbedingt noch 27 sagen wollte. Ne? Also, spätestens als ich mir jetzt überlegt habe, hey, du hast immerhin den Kreuz mit ausgezeichneter Schneiderschance, ähm, 48 gegen 72. Spiel mal nicht den Gang hier, wenn äh, da Kreuz im Dritt steht, dann gibst du plötzlich, also dann gibst du plötzlich fünf Stiche ab, weil dir der die Kreuzstärke rauskegelt. Und dann wird das Ding ausgesprochen unangenehm. Wir machen hier den Kreuz. Ist ja auch so ein bisschen so. Wenn die Liste so läuft, so ein bisschen nagt das ja auch am Selbstbewusstsein, muss ich sagen. Also nicht ganz fit gestartet, einige kleine Nicklichkeiten. Das hätte mir jetzt noch gefehlt, dass ich hier einen Grang einstelle. Okay, hier zeigt sich Kreuz-Lusche-Stand da, also ähm, im Schneidersinne setze ich jetzt hier mit Piklusche lusche fort. Der Grang wäre also gegangen, aber mit der Entscheidung, ich glaube, ab hier bin ich so ein bisschen aufgewacht und in der Serie gelandet. Ich glaube, das ist im Prinzip eine gute Entscheidung hier. So, 550, 6 zu 1, drei Spiele noch. Ab 700 ist es, denke ich mal, ganz okay. 800 ist so dieser Paar 100 pro Päckchen, mit dem man ähm, im letzten Jahr auf jeden Fall aus äh, Treppchen oder die ersten drei gekommen ist. Die ersten drei hatten gerade knapp über diesen 100 pro Päckchen Paar. Aber 550 ist natürlich noch nicht, noch nicht so dolle. So, der ist mit 2, da sind die Trümpfrollen hinfort, er ist sogar mit 3, 7 Trümpfer, zieht sogar leer, in den mit 4 sogar, sorry, ich muss mich korrigieren, äh, und zieht hier noch in den Trümpfen rum, also mit anderen Worten, hier geht es jetzt nur um, um Schneider oder Schwarz sogar. Ich habe es mir gerade nochmal ganz genau angeschaut, was mein Partner da wegwirft. Naja, und an der Stelle ist jetzt eigentlich klar, äh, er hat die Herz 10 in der Hand, mein Partner, und hat sich gerade den Pik König dritt abgeworfen. Und das heißt, ich muss jetzt nicht mehr Pik halten. Ähm, ich, kann jetzt, ähm, ich kann jetzt den Karo-Stich festhalten. Und genau da war auch der kleine Bluff noch drin. Also, wenn ich jetzt hier wirklich Karo noch abtracht, dann hätte ich mit uns noch schwarz gespielt. So aber nicht. So, Mittelhand. Kein volles. Wer sagt 18? Frage in die Runde. Vorhand ist am Überlegen. Will der keine Hand oder was macht er? Überlegt er gerade. Eingepasst gibt's doch gar nicht. Herzbauer Herz, Herz Ass. Das war der Grund. Hätte ich einen Sechstrümpfer mit dreien gehabt und einen äh, Ass zu dritt dabei. Ich glaube dennoch, dass man den einfach nicht in 18 sagen darf in Mittelhand. Selbst wenn man angepasst wird, ist das noch fragwürdig. Da gehst du vielleicht in einer fließenden Bewegung rein in den Stock. Zu lange drüber nachdenkst, tust du es schon wieder nicht, weil du brauchst ja wirklich zwei passende Karten und es wären zwei goldene Ührchen drin gewesen. So, nächstes Spiel, nichts bekommen, 550, vielleicht noch ein Gegenspiel, aber bei 18 auch eher unwahrscheinlich. Dazu, ein über den Durst gereizt, mindestens zwei, die ich vorher schon gesehen hatte im Gegenspiel, versenkt jetzt mit dem, was ich hier live angeschaut habe, vielleicht sogar drei, teilweise natürlich in einer schönen Co-Produktion mit meinem Partner, aber letztlich der Anspruch sagt, ich habe die alle ein Stück weit auf einem gewissen, ähm, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Also Fehlstart, meine Lieben, Fehlstart in das Rocket-Finale. 550 Punkte und absolut unzufrieden hier an der Stelle mit meiner eigenen Leistung. Das muss jetzt aber gleich besser werden, Daniel. Verdammte Axt. Du streamst doch gar nicht live und kommentierst. Aber man muss auch sagen, so ein bisschen, ähm, auch dass du das nur am Laufen hast, das Video. Ist auch schon mal so eine kleine Ablenkung, minimal nur, aber so, so ein bisschen. Es ist halt nicht das gleiche wie live am Tisch. ne Dazu war dann auch noch so ein bisschen, guck mal, hier habe ich zumindest mal noch auf die Pik 10 schön gewartet, ähm, um uns Schneider frei zu machen. Dazu war auch noch so ein bisschen hier Hintergrundrauschen hier in der Geschichte. Also es gibt vielleicht den einen oder anderen Grund, den ich anführen kann, aber ich bin nicht. Happy mit dieser ersten Serie, sage ich ganz offen. Und ja, gucken wir an, ob ich es in den nächsten Serien besser mache, ob ich es äh, noch rausreichen kann, ra rausreißen kann. Ich meine, 5.50 ist jetzt kein kompletter Fehlstart, aber es ist gerade im Listenverlauf hier definitiv unter Wert. Und am meisten fast ärgert mich, dass ich, diese eine, dass ich dieses eine Blatt nicht auf 20 gepasst habe, mein eines Verlustspiel. Ach. Längst Geschichte, nicht mehr zu ändern. Also bleibt mir gewogen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß beim Skat. Demnächst kommt die nächste Liste. Auch meine Streaming-Kollegen werden sicher einiges an Material rausbringen. Das Rocket 2022, das Finale jetzt Anfang 2023, ist wahrscheinlich das am meist meistgestreamteste Rocket. Und ja, so gesehen freuen wir uns auf die nächsten Serien. Haut rein. Bis denn. Gute Nacht.